Die heutige Einheit ist mal ein bisschen anders. Wir wollen heute den Fokus auf unseren Kopf, auf unseren Geist richten, dass wir neuen Fokus erhalten und uns vielleicht besser konzentrieren können auf der Arbeit, aber vielleicht auch einfach Dingen mehr widmen und mehr dort den Fokus hinbekommen, wo wir es eigentlich hinwollen, weil oftmals ist unser Kopf so, spielt Ping-Pong hin und her. Die Gedanken springen wie so ein Flummi und vielleicht schaffen wir es, dass der Flummi ein bisschen langsamer wird, ein bisschen ausläuft und irgendwann ihr ganz klar seid und ganz bei euch seid und auch wirklich wieder Dinge aufnehmen könnt und genießen könnt auch tatsächlich. Dazu sind ähm, die heutigen Übungen vielleicht ein guter Anreiz dafür schon mal. Wir beginnen, wie ich es bei jedem empfehlen kann, wenn es um sowas geht, mit einer Atemübung. Wir gehen nach unten. Ihr könnt euch hinlegen. So. Okay, der Rücken kann entspannen. Dazu ist es gut, wenn die Füße aufgestellt sind. Ihr könnt die gerne auch die Füße auf einer Bank oder auf dem Stuhl ablegen. Für diejenigen, die mit dem Rücken ein bisschen zu tun haben, gerne das ablegen. Der kann dann kann er noch besser einsinken. Der Rücken. So, Wir machen die Atemwelle, die wir schon einmal geübt hatten. Für diejenigen, die es verpasst haben, kein Problem, machen wir jetzt gleich. Eine Hand geht zum Bauch hin. Ich nehme mal die andere, dann seht ihr es besser. Und atmet in den Bauch ein, durch die Nase. Bauch kommt hoch. Ausatmen durch den Mund. Einatmen durch die Nase. Bauch kann wieder einsinken beim Ausatmen. Macht das ruhig so wie ich, dass ihr nach dem Einatmen einen kurzen Moment innehaltet und erst dann ausatmet, weil die meisten, wir atmen oft sehr, sehr hastig im Alltag und sehr flach. Wir wollen jetzt mal zu einer tiefen, fokussierten Atmung kommen, deswegen ruhig mal innehalten und dann lange ausatmen, alles mal wieder rauslassen, den ganzen Stress mal rauslassen. Ihr könnt gerne die Augen auch schließen. Ne? Und der letzte. So, wir werden das Ganze erweitern. Wir ähm, werden die Atmung jetzt nach oben führen, um auch den Brustkorb mit ins Spiel zu nehmen um so eine Atemwelle tatsächlich in Bewegung zu bringen. Ich mache es kurz vor. Ihr atmet wieder durch, den Mund, äh, durch die Nase ein, der Bauch kommt raus. Dann zieht ihr hier euer Zwerchfell rein. Das ist die Bewegung, wie wenn ihr euch erschreckt. Dieses, dass ihr hier so in die Rippen quasi reinzieht. Das geht nach oben. Dann streckt ihr wieder den Bauch raus. Und dann erst dann wieder ausatmen. Ich mach's doch ein paar Mal vor, könnt gerne zugucken in den Bauch ein durch die Nase hochziehen Bauch raus ausatmen nochmal durch die Nase ein hochziehen Bauch raus ausatmen runter gerne nach oben Lasst euch Zeit. Findet euren Rhythmus. Einatmen, hochziehen. Auch wieder raus. Ausatmen. Jeder noch drei. Zwei. Und der Letzte. Wunderbar. Könnt ihr natürlich auch gerne länger machen. Habe ich gar kein Problem mit, lange wie es euch einfach gut tut. Dann werden wir jetzt nach oben gehen in den Stand. werden ein bisschen Gleichgewicht üben. Oh, ich verliere Geld. <lacht> so, im Stand angekommen. Ihr könnt es gerne Ganze auch auf der Matte machen, ist aber ein bisschen schwerer, macht es vielleicht für den Anfang, wenn ihr das noch nicht so ein gutes Gleichgewichtsorgan habt, auf dem Boden. Am besten ohne Schuhe, dann spürt ihr euren Fuß. Gleichgewicht finden, die Arme ausbreiten. So, kann sein, dass das alleine schon reicht, um euch ein bisschen aus der Balance zu bringen. Zur Not stellt euch gerne irgendwo hin, wo ihr euch ein bisschen stabilisieren könnt, an einem Stuhl, an einer Wand euch so ein bisschen festhalten könnt. Wir wechseln das Bein. Ausbreiten wieder. Ihr habt eine leichte Beugung im Kniegelenk drin und im Idealfall habt ihr den gesamten Fuß auf dem Boden und ihr werdet merken, hier sind so kleine Bewegungen mit drin. Ihr müsst euch konzentrieren, das ist auch ja gut so, wir wollen ja Fokus haben. Na, ihr werdet vielleicht gemerkt haben, kopfmäßig wart ihr genau gerade hier und wartet eben nicht bei eurer vorherigen Situation wahrscheinlich. Das ist das Schöne bei Sport. Man fokussiert sich. Wechsel. So, wer das schon gut kann, kann wie gesagt gerne auf eine Matte. Und jetzt kommt aber noch was hinzu. Ihr streckt die Arme aus zur Seite. Habt den Daumen raus und schaut jetzt mit euren Augen und nur mit euren Augen zu den Fingern. Das heißt, der Kopf bleibt nach vorne gerichtet. Nur die Augen wandern. Deutlich schwerer, wie ich auch wieder merke jetzt. Wir können von Anfang an die Arme ein bisschen enger bringen. Und wandern lassen. Bein wechseln. Ausstrecken, Daumen hoch. Gar nicht so einfach. Ja, wir wandern hin und her. Kopf bleibt nach vorne gerichtet. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich weiß gar nicht, ob mein Kopf sich bewegt, holt euch mal Partner oder Partnerin hinzu, die das Ganze mal checken kann. 3, 2, 1, auflösen. Sehr schön. Bei solchen einbeinigen Geschichten, wir gehen wieder aufs andere Bein, könnt ihr ganz, ganz viele verschiedene Dinge hinzumachen. Ihr könnt Zusatzbewegungen machen, beispielsweise Machen wir jetzt mal was, dass hier ein S bildet. Ihr malt quasi, ne, Entschuldigung, eine 8, wir malen eine 8 hier rum mit unseren Füßen. Das dürfte zum Beispiel eigentlich noch ganz gut gehen. Andere Seite. Hinten zu Ende malen. Ihr könnt auch die 8 mal so rummalen oder andersrum. Bringt ihr euch selbst ein bisschen aus dem Gleichgewicht und müsst das Ganze wieder ein bisschen ausgleichen. Und das ist gut so. Kurz durchatmen, nächste Übung. Okay. Für die nächste Übung geht ihr einmal runter. Wir wollen ein bisschen die Wirbelsäule durchbewegen. Und zwar werden wir die Arme lang machen. Das heißt nicht ewig lang von euch weg, aber so, ja, schon gut entfernt von euch. Der Po ist leicht nach hinten gestreckt und jetzt macht ihr folgendes. Geht in den Buckel rein und wieder runterstrecken. Einatmen hoch, ausatmen, wunderschönen. Blick bleibt nach unten gerichtet. Einatmen hoch, Bauch leicht nach innen ziehen. Einatmen ausatmen, richtig schön reindrücken in den Buckel wieder ausstrecken letzten zwei Sehr gut. Wir bewegen hier ganz, ganz viel im Rücken wieder durch, weil oftmals haben wir da so eine gewisse Spannung, die uns davon abhält, klar zu denken. Und so könnt ihr die wir auch wieder so ein bisschen auflösen, in dem Fall in einer dynamischen Bewegung. Gerne könnt ihr auch mal in dieser ausgestreckten Haltung ein bisschen bleiben. Fühlt sich meistens recht angenehm an. Und genießt das Ganze mal dort. Wir werden jetzt... Kniebeugen machen. Ja, es wird sportlich. Wir wollen das mal auf eine andere Art und Weise machen, aber zunächst zeige ich euch erstmal die Kniebeuge allgemein. Wie sieht die denn aus? Also, die Füße sind leicht nach außen gestellt, aber wie weit das Ganze ist, ist euch überlassen, da wo ihr, wie ihr euch wohlfühlt. Dann geht ihr mit dem Po leicht nach hinten, die Arme gehen vor und ihr drückt euch wieder hoch. Oberkörper ist aufrecht, Po nach hinten, hochdrücken. Der ganze Fuß wird belastet, hochdrücken, okay, also das ist die Bewegung, langsam und kontrolliert, okay, so sieht das Ganze aus. Jetzt werden wir das Ganze mal machen folgendermaßen, ihr werdet 10 tief, tiefe Atemzüge mit mir machen und dann Kniebeuge machen, ohne zu atmen, klingt verrückt. Ihr werdet merken, aber allein schon über diese zehn tiefen Atemzüge habt ihr genug Sauerstoff gleich in euch und komischerweise funktioniert es. Wir werden es ausprobieren. Also, ihr werdet durch den Mund jetzt atmen. Beim Einatmen zieht ihr das Ganze wieder wie vorhin über das Zwerchfell hoch. Das heißt, erstmal in den Bauch rein, dann aber schon direkt nach oben. Beim Ausatmen nur so halb ausatmen, und einfach das was rausströmen, muss nicht bis zum Ende ausatmen. Wir nehmen die Arme hinzu, drei, vier, fünf, sechs, tief. 7. 8. 9. Der letzte, 10, mal um tief. Einfach nur noch einatmen, nicht mehr ausatmen und jetzt Kniebeuge. Bauch bleibt entspannt. Kniebeuge. lange ihr könnt. Ich mache es jetzt mal mit euch ein paar Sekunden mit. Versucht dabei zu lächeln, ein paar Wiederholungen zu machen. Gerne könnt ihr auch das Ausatmen nochmal machen, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich will erstmal ausatmen und dann die Luft anhalten. Und ihr werdet sehen, erstaunlicherweise könnt ihr das ganz schön lange machen. Wo wir denken, oh, ich muss doch dauernd atmen. Aber irgendwie funktioniert es. Weil ihr einfach einen Sauerstoffüberschuss geschaffen habt, und es wird sich meistens ganz gut anfühlen. Es kann aber am Anfang sein, dass es ein bisschen schwindlig ist. Alles okay, solange er nicht umfällt, ist alles in Ordnung. So, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Übung. Die letzte Übung könnt ihr wieder auf dem Boden machen. Wichtig ist, dass ihr was Weiches hier habt. Das heißt eine Matte, ein Kissen, irgendwas Sanftes für euer Knie. Geht euch einmal hin. Linker Fuß ist vorne, rechtes Knie ist unten. Wir kippen das Becken nach schräg oben, den Po rechts leicht anspannen und ihr, wenn ihr mögt, könnt ihr euch leicht zurücklehnen. Das verstärkt das Ganze. Es kann aber sein, dass das schon ausreicht, um hier vielleicht im Hüftbeuger eine Dehnung zu verspüren, vielleicht aber auch hier weiter unten. Wenn es hier weiter unten spürt, ist okay, zeigt halt, dass da vielleicht was verkürzt ist. An sich soll es eher Richtung Hüftbeuger gehen, dann atmet ihr wieder rein. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne zurücklehnen dabei. So verstärkt ihr das Ganze. Warum denn eigentlich Hüftbeuger? Hüftbeuger, meistens äh, sammeln sich dort ähm, ja, so Emotionen auch bei uns. Und es kann sein, dass, dass, die, dass die sich so ein bisschen stauen auch. Und so können wir wieder, indem wir den Muskel und die Faszien befreien auch, vielleicht wieder ein bisschen Emotionen dabei rauslassen auch, dass die wieder frei laufen können quasi. Deswegen ist Hüftbeuger immer sehr, sehr wichtig. Währenddessen ja, ist es anstrengend. Der Körper denkt sich, oh, was tust du da? Aber irgendwann kennt er auch das. und freut er sich über solche Bewegungen auch. Bleiben noch ein bisschen drin. Den Fuß hinten könnt ihr übrigens so wie ich jetzt gerne aufstellen. Ihr könnt den Spanner auch aber ablegen. Wie ihr das möchtet, ist euch überlassen. Bleiben noch ein bisschen drin, verstärken das Ganze, tief atmen. Letztes Mal die Hüfte immer noch weiter vorschieben. Sehr gut, auflösen. Wechselt die Seite, das andere Bein ist vorne, rechtes Bein ist vorne. Linke Hüfte vorschieben und lehnt euch dabei zurück. Wenn ihr mögt, wenn ihr ein bisschen unstabil seid, könnt ihr euch gerne hier ein bisschen festhalten an den Seiten, wenn ihr da was habt. Wichtig ist, dass der Fuß hier hinten gerade ist. Die meisten weichen so ein bisschen nach innen aus. Guckt, dass ihr hier außen bleibt. Zur Not lasst ihr euch von einem Partner irgendwie was dort reinschieben, dass ihr wirklich gerade seid. Und lehnt euch gerne, wenn ihr könnt, noch ein bisschen zurück. Drin bleiben, atmen. Bleibt bei eurer Atmung, einatmen langes ausatmen wir machen noch drei stück zusammen letzten zwei und der letzte Pono mal richtig anspannen dass er vorschiebt und das ganze wieder lösen so könnt nach oben gehen beine ausschütteln kann sein dass er ein bisschen die beine die hüfte die knie merkt alles okay, es wird wieder nachlassen. Ja, heute mal eine ganz andere Einheit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen einen neuen Fokus jetzt für die Dinge, die noch anstehen und könnt euch denen mit voller Leidenschaft wieder widmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.